Hi und willkommen. Mein Name ist die P. Und ich bin zurück zu Let's Play Tales of definitiv The Definitive Edition. Das meine Familie. Ich habe vergessen den Fernseher laut zu machen, damit ich auch irgendwas höre in dem Spiel. Und ja, ähm, ich setze mal ganz schnell einen heiligen trank ein. In der letzten Folge haben wir uns äh, Jäger gestellt und diesen ein Giganto-Monster, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und ja, wir haben uns um einige Rätsel gekümmert und jetzt kann ich jeder Dingen die rot kugel da reinpacken und das abfeuern und dann den letzter darauf feiern und jetzt ist die tür offen jetzt können wir weiter gut habe ich mir schon gedacht ich bin noch mal kurz aus diesem dungeon rausgegangen um mich ein bisschen hier vorzubereiten in sachen äh, ja, gegenstände objekte items objekte gut und ja ich habe wieder möglichen Gummis und Tränke gekauft, damit wir für die nächsten Kämpfe, die ja wahrscheinlich irgendwann kommen werden, doch auftauchen werden. Und ja, ich glaube, ein Level und so habe ich noch bekommen, weil ich wieder für jeden Charakter, da fällt mir gerade ein, hier alle Fähigkeiten gelernt habe. Ich habe, glaube ich, alles gelernt. Ja, okay. Ich habe wieder einige neue Arts gelernt. Hier bin ich noch nicht durchgegangen. Das sind glaube ich nicht so viele, doch sind eine Menge. <lacht> okay, Betty und Raven und juri Okay. So juri hat auf Level 52 heulende Brunst gelernt hier. Yeah. eine Verwüstung. Okay. Und wütende Brunst. Ah, okay, in Verbindung. Steht sogar da. Boah. So Rita, Rita da auch gerade auf Level 52 und zwar Springflut. Wo ist? Ja, yeah. Profizauber dann raven raven hat eine menge gelernt weil er glaube ich zwei neue von diesen fähigkeiten gelernt habe womit man äh, veränderte arzt lernt so auf level 52 hat er Frevel gelernt hier das hier und dann kommen die ganzen sachen mit äh, ja 100 mal regen und Schmelztiegel. und damit haben wir gelernt äh, regen liebt sie ist nicht da so 100 mal himmelsträne und alambik und schmelztiegel damit haben wir Wolke von tränen gelernt äh, 100 mal der Fall plus schmerztiegel und schmelztiegel nicht schmerztiegel und etenor äh, der tiefe Fall hier äh, 100 mal sternstufe plus Dispersion die wachsende Welt da so, und dann noch zwei Zauber ich habe 50 mal Windklinge mit etenor eingesetzt und dadurch hat er Luftschuss gelernt und 50 mal wieder plus den Flut, das hat uns Entfernung gegeben. So und dann noch mit Patty eine veränderte Art und zwar 100 mal zufälliger niederschlag und große Sinnflut und dadurch haben wir äh, wo ist es? Da Eisregen gelernt. So. Ich hoffe, wir sind irgendwann mal fertig mit diesen Dingern, weil immer so eine Liste irgendwie zu schreiben, wie viel äh, viel ich ja noch gelernt habe und so nimmt immer so ein paar Minuten weg von dem Projekt finde ich und ja irgendwann werden wir ja wohl alles gelernt haben, ne? so. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter und gucken, was uns jetzt hier wartet. Bitte einen Speicherpunkt, damit ich das hier nicht noch mal alles neu machen muss. Lüpf. Okay, das sind alles aber alte Monster, ne? Ich dachte, wir kommen jetzt direkt irgendwie so in so einem Bosskampf oder irgendwie so aber Anscheinend nicht, oh Gott, ich habe gerade gemerkt, dass mir schon wieder Dings ausgegangen ist. So. Zum Glück, Na, jetzt kriegen wir natürlich noch neue Waffen. Äh, die hätte ich vorher brauchen können, nämlich da die Sachen gelernt hätte. Hier, Zauber wiederum Magie 3 und das Ding ist sogar stärker als als was sie gerade hat. Außer TP, halt, ne? ich glaube, das war irgendwie. Weil äh, Geist ausgerüstet war oder so. Äh, ich hätte lieber TP. So Gott, äh, ich habe glaube ich, da gab es auch eine Szene. Ich bin einmal kurz in diesen sind gegangen in dieser äh, heiße Quelle und ich habe aus Versehen irgendwie mit die falsche Person geredet. Ich glaube gegen dich habe ich noch nicht gekämpft. Azura. Ashur. Ich habe mit der falschen Person irgendwie geredet ich wollte eigentlich mit der Person reden die äh, Sachen verkauft und ja luftkombo und ich habe aus Versehen mit der Person geredet, die uns irgendwie gesagt hat ja wollt ihr mal die quelle benutzen und so und anscheinend können wir da jetzt irgendwas machen aber da kümmern wir uns dann ein andermal drum würde ich sagen weil also nicht jetzt sind wir ja gerade drin und also ich möchte jetzt nicht irgendwie so nur einmal dranhängen und so Nee, gegen mich habe ich schon gekämpft agent Okay, dann gehen wir weiter so äh, jetzt irgendwo runter oder rauf in den seiten hat sieht nämlich fast genauso aus wie der ort von dem wir kommen sind wir haben zwei neue waffen ich wünschte ich hätte die schon früher gehabt dann hätte ich die nämlich auch noch aufs äh, leveln können also die sachen lernen können ich habe schon gedacht, dass ich gegen euch kämpfen muss. Doch. So etwas. zwei euch fähig zwei bosse Im letzten part kriege ich kriege ja ich euch auch noch okay, okay. gibt wieder neue fähigkeiten nicht lernen kann auf screen hat ja auch zwei neue sachen jetzt hier über feinerte art bekommen kann ich glaube ich war irgendwie dabei die irgendwie zu lernen aber dann habe ich mir gedacht so bevor du jetzt hier noch so 20 sachen hier lernt du erstmal mit der story weiter Oh, was war noch der Alter. Hm. Nichts. Wie nicht. Oh, Jurik Ich kann ganz ein bisschen schneller hier liegen. Oh, So. Oh, Revitalisierung. Ich glaube, ich sollte mal irgendwie Pet hier auf ja äh, nicht noch voller Arzt, sondern die einstellen, damit auch normale einsetzen kann. Oh stimmt ja eigentlich. Ich habe glaube ich noch. Nee, ich glaube, eine neue Waffe. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht? Ich weiß es nicht. <lacht> mal jetzt durch das ist ein storykampf also hab ich habe keine wahl so ähm, danke ja, das funktioniert hat meine ich So, ähm, lass mich raten die wird erstmal böse zu Yuri rüber gucken oder den irgendwie nicht oder weiß nicht verleidigen oder was ist 我々 <lacht> wir sind die Hauptcharakter, du geh weg. Oh, ich wusste, es, ey. wie oft soll man einen knoch durchkauen? Du hast mich, aber ich bekomme trotzdem, was ich will. <lacht> soll er ja ein heiligen so kommt jetzt hier alexei ich weiß ja nicht ich werde mal zu juri wechseln ich will wahrscheinlich zur so sicherheit irgendwie eine truppe nehmen die gegen bosse was machen kann so ich habe irgendwie ein konnte jetzt noch ein Skript oder so kommen aber Scheint nicht der Fall zu sein, also ja. Äh, hier, mein Gott. Alles klar, dann gehen wir da rein. Da ja, raus, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier raus oder kommen oder so. Nein, steht er. Ich kann den Jim irgendwie nicht leiden, er hat bis jetzt noch nichts irgendwie bedeutendes gemacht, als dass er irgendwie ein interessanter Bösewicht ist, finde ich. Ich meine es hell und so entführt, aber trotzdem. 本田見込み違いだアレクセイ。貴世の新たな理想は何 絶対全部 お エンテリキャやから、エアルからちっぽけ so auch schon wieder ab, ehrlich. Jetzt komm doch mal einfach her und lass dich hier verkloppen. どうあって echt so ein bisschen Final ja tut seinen も Satz とこ noch mal sagen. Ich glaube 僕倒す。お前の勝手な夢なんかに付き合うのは真っ白 だすね。まだ術式 ja, 女はい。<笑> <新世界の生贄にしてくる。来い! 笑> Kaio kaket in der Rohr. So regraino Hautei und Neither. Nein, nicht. Ne? Gott, ähm. Maristella. Könnte man jetzt mit etwas verbinden? Okay. 54, alles klar, hat denn menge ab aufstehen mann wün man könnte unter die laden damit ich auch wissen, weiß was die im kampf sagen diesen gesprächen macht irgendwie einen voll wenigen Tipp auf spielen immer noch wichtige gespräche hier. ja die reden gerade aber ich verstehe kein wort weil er japanisch ist ne na, Patty. Sehr schlechtes Timing gerade. doch hier, Mann. Ah. Na oh gut. Peter, warum kommst du so nah an uns heran? Oh Gott, ich hab's doch explodiert oder irgendwie so was. man. Oh, mann. Sein nee. so, äh, Rita, du gehst da voller Arzt. Mein Gott, dann ja, macht doch weiter. Pfeif da gerade. Sie kommt mir bekannt vor. Kann aber eigentlich nicht. No habe ich schon mal gehört aber kann nicht sein. kurz weg. hier meine ganzen Dinger wieder flöten. So pass auf, der hilft mich wahrscheinlich gar nicht, aber ja. Au. Ja, das ist ein bisschen schwierig, habe ich so gerade. Ja. Also okay, ist gut. Ja, Rita, was machst du denn da? Also, wenn die nicht dieses eine Kopfdingen ja verballert hätte, ne? Kobayashi. mehr habe ich gesagt was <lacht> ich habe dings gehört man hat nicht gezählt ich wollte meine müse gerade einsetzen natürlich nicht gezählt gerade vorbei war also sobald wir hier unser zauber wieder alle haben geht das ja eigentlich wieder. aber die ganzen Zauber wieder weg sind jetzt spät. 1000er also Okay, da kommt irgendwann auf den Boden die ganze Zeit oder auch nicht. Nein, ich wollte gerade heilen. Ja, okay, danke. Also, war es für mich. Hallo, von wem getroffen? nicht ja toll, das funktioniert natürlich nicht. Ey. Ich habe ja noch meine Müsten, gerade hier verballert. Ey. Ja, meine Überlimit. Der Angriff ist mir ein bisschen zu krass. und lacht er halt noch so mal ein bisschen. Ja danke, ich muss ja halt nicht noch einsetzen, und ich mich gerade wieder belebt habe. Ich meine, es ist sehr nett, aber ich will lieber schnell wieder blieb werden oh, ich halte mich fertig die ganze zeit den Angst, aber ich sonst ist der beste jetzt habe ich echt aus versehen eingesetzt ich wollte mich schon wieder einsetzen vielleicht schon wieder aus versehen eingesetzt 666 Schaden geht es eigentlich ich habe einen zauber abgebrochen. Bin ich nicht gut. Das war gut. und dann den ihr. Alter. Nein, ich will nicht hauen. Okay, er hat schon eine Menge AP verloren eigentlich. Ich weiß, der macht auch übel Schaden, aber oh, ich glaube, ich hätte da drin bleiben sollen. ja Hat nicht getroffen? Ein zweiten Mal, was? Au. No, was? ich habe den nach seiner mystiker angegriffen da ist mir schon aufgefallen die ganze zeit also ich wollte ich schon die ganze zeit angreifen nach seiner mystiker hat also sogar funktioniert ey. nein Okay, sehr gut. aber vor allem den rücken geschossen sehr gut gemacht also wenn die tp immer so schnell weg werden irgendwie weiß ich nicht die geschwindigkeit aus dem kampf rausfindet der heilt sich der hat auch schutzfeld schon sagen ich meinte ich hatte mal zu irgendeinem zeitpunkt mehr abgezogen als er noch hatte eigentlich ich muss ja Ich muss mir mal Nein, nicht auf meine Magie. Geh weg oder ich hau dich. Oh nein, stirbt. Wie sie umgefallen ist. Okay, halt deine heimliche Feierin. sowas was offensichtlich. Also was, ich muss weg von meinen Kollegen bleiben, damit nicht alle getroffen werden? Weil der letzte Angriff, der ist irgendwie so ein Flächenangriff. Äh, nein, nicht erst. war danke schon wieder nicht getroffen, glaube ich. Warte mal, ist? Du bist noch am Leben sogar. Okay, ah, die kann sich nicht. Oh, Diesmal hat er nicht. Nein, schon wieder geheilt. Muss ich aufhalten, oder ich machen? Uh. Klatsch. klatscht. Uh, uh, uh, uh, uh. Au. Ich war doch am Hauen. Boom, zack. Nein, der heilt sich schon wieder. Ist auch voll unfair. Hat der TP? der ja, aber eine Menge. Ja, voll unfair. Ich ja, gar nichts dagegen machen, ey. Boah, an alle hier fehlen die Dingen, ey. jetzt wir mal das hier ein. Richard kommt schon wieder. Alter, bitte mich? Da hält sich die ganze Zeit wieder hoch. ich, hau dich, ich hau dich. au. schießt oder eigentlich. Na, <lacht> Max kann au. Au. Na, oh, ich habe dieses nicht, würde kriegen als Krankheit. Und sagt noch mal äh äh benutzt da immer jedes Bullet oder so nehmen. schon wieder gehen alle die TTP aus, gibt gibt's nicht, ey. Au. na no das, okay. Ah. ah Rita ob schon wieder viel zu nah an uns. Okay, was mache ich hier eigentlich? Er hat seine Überlimit. Ich glaube jetzt alle charaktere Ja, sieht so aus. Oh Gott. Alter. So du, komm her! Ein Finger weg von der! Lass mal da liegen bitte. Jetzt komm mal her! Oh Gott! Ähm, ja, ich glaube, wir sind tot. Nein, ich auf die. Boah, ehrlich. Ja, jetzt war ich von allem. Jetzt tränke Ja, du besser. Nein, ich bin schon wieder tot, ey. schon Form. Nein, ich schon wieder. So. So, jetzt Juri wieder am Leben, gut. Nein, zaubern. Hab ich an. jetzt echt keinen Bock drauf, ey. So, jetzt halt ich mich mal, so, wenn ich wieder gewonnen schottet werde von irgendwas. Ja. Jetzt halt ich mich, ja, was machst du jetzt? ich komme nicht unter 400.000. Weil es immer wieder hochheit halt. der tut sich mit schutzschild immer wieder hoch ein du besser ich bin noch nicht mal ich stehe noch nicht mal Au. der typ der wird langsam ungemütlich hey. nein ich wieder hauen nein ich hauen oh, ich bin tot wieso kann ich nicht oh, super okay habe ich geil oh gott dieser kampf ne? 54 aber trotzdem er tut seine überlimit 4 zu oft einsetzen ey. ich muss ja echt ein alles teil einsetzen möchte nicht vorankommen der heilt sich ja schon äh, auf man ich komme nicht ich krieg den nicht mehr runter, wenn ja, die ganze Zeit hier sein ja, und dann bricht er auch noch mein Dings ab. Ja, du wolltest dich schon wieder heilen, ja. glaube ich. Ja, mal und dann bricht er auch noch meine Dings ab. Ey. Nein, ich habe gesehen, das gibt es nicht. Ja. Der bricht all meine Sachen immer ab. Oh, Was genau die tp ja auch so weitergeht mehr ja, Au. nee, schon wieder im Überleben, ja da konnte ich jetzt nicht schnell reagieren da kommt der ja, hat sich schon wieder na komm komm her ich denke deine müsste so wird ist nur ich getroffen Peters away. Was? Ah. Na gut, ich warte. Na, oh, Patty. Peter den Tag. Erstell was, machst du ja. Gott. Das machst du ja. Ah. Nee, ich habe verfehlt ist klar ich krieg meine dings nicht Oh, hat sogar noch klappt ja hey junge ich komme einfach nicht dazu hier was zu machen fänger weg von der oh, gut gemacht rita das fett die nicht gerettet nein nein hör auf dich zu heilen man Besser. gibt es da jetzt einfach nicht ey. nein der, der heilt sich die ganze zeit Ja auf Boah, ich dachte er wird schon wieder heilen. nein geweckt von der Boah, hörst du mal auf damit ey, der ist schon wieder auf ich krieg die ap nicht runter von dem. Ja, Nein, lass den doch nicht hinfallen. So, viel hat schon wieder nicht, ey? Komm da ja, war jetzt nicht so viel abgezogen wie ich wollte, ey, das ist wohl unfair. Boah. Ey, dieser Kampf ist voll schwer. Ja. Oh mein Gott, ehrlich. So. Weißt du was? Ja, Nein, oder auch nicht. Nein. Nicht zaubern, Mann. Hey. Kampf. nein ey, das ist voll unfair weil wenn ich jetzt alles teiler oder so einsetzen ich muss glaube ich alles teile einsetzen das geht. ich habe aber nur ein mann und ah. jetzt mache ich das ein überhaupt gemacht ah. langsam echt boah, hör auf Jetzt ist er schon wieder auf 360.000. Ich krieg den nicht runter. Das es jetzt einfach nicht, ey. Schießen fertig. Ey, ich kriegte nicht runter. Ja, gut macht fertig also wenn meine ange von dem irgendwas machen würden Die hält der von, einfach weg und dann heilt er sich wieder hoch. Ich krieg den nicht. Wie soll ich den daumen ging Ich. Ah ja, jetzt schon seit. Oh, ja, warte. Ich eier jetzt schon seit Ewigkeiten hier auf diesen Zahlen herum. Ey. Ich krieg die nicht runter. Nee, nicht du, äh, du. Na ja, ist gut, alter. Also ja, dagegen kann ich nichts machen. Er ist im Überleben. Ich kann den Angriff nicht abbrechen. Jetzt mal ganz ehrlich, was solche gemacht haben. Ich kriegte nicht da und dann geht er natürlich auf die Hey, Junge, reicht doch jetzt mal ich habe gar nicht keine tränke des lebens mehr und okay. oh, der heilt sich die ganze zeit hoch hör mal auf damit so das problem ist wenn ich jetzt alles teile einsatz ne? der tut sich immer noch in die gleiche anzahl Boah, heilen was soll ich denn dann machen der hat sich schon wieder ich krieg den nicht runter mache ich irgendwas falsch in dem kampf oder was kann doch nicht sein. Ah, bin ich froh, wenn du tot bist. Wenn ich unter level ist das, das Problem. Der ist schon wieder auf 370. Ey. Ich krieg den nicht runter. Ich kenn, der heißt sich schon wieder. man jetzt reicht doch mal. Ey. Ah, jetzt ist der am Boden. Jetzt krieg ich den sowieso wieder nicht. Das kommt, gehen wir auch auf. Der ist schon wieder am Boden. Ey, ich reg mich ja gerade so auf, ne? meine ganzen angst bringen den nix sehr ja, toll Petit zieht irgendwann bis 12 hey. ist ja wieder im überleben das geht alles zu so schnell ja du kannst nicht so schnell reagieren auf die ganzen sachen los natürlich wieder hey. alles nein ich wollte sie nicht wieder beleben. ich wollte ist teil wieder leben Pissern. junge ist doch jetzt mal gut Hey, ich kriege ja gerade echter kotzen ja mein gott alles teil ein damit wir hat hier überleben wird der kampf dann irgendwie noch mal doppelt so lang dauern Ist äh, zwar war lebenbar, hoffentlich und er heilt sich wow das ist ja richtig kacke das heißt ich mache jetzt weniger schaden gegen den aber der kann sich noch zum gleichen werten ja heilen gibt es jetzt einfach nicht Spike ich sich ich Estelle ist immer noch tot was ist das denn jetzt schon wieder ja, ich glaube ich muss echt irgendwie stärker reingehen das geht so nicht ich habe gar keine chance gegen den ja ich ich hocke jetzt schon so lange auf 340.000 rum ne? ich kriege den nicht weiter runter und er hält sich die ganze zeit hoch mein gott ist hier irgendwas was ich hier falsch mache oder was Ich habe jetzt echt keinen Bock hier irgend so ein Stolperstein hier. Ja. Ich habe jetzt echt keine Lust hier so Stolpersteine hier. Ja, da bringt Boah. Ey, nee, das schaffen wir nicht. Ich habe nur noch einen Tank des Lebens, also okay, ich hätte hell warten können, aber trotzdem. Und ist immer das auch, ich gleich Schaden machen. gibt es einfach bei meiner Angriffe tun den überhaupt nichts dann gar nichts jetzt kommt wieder hier mit der trompete auf und jetzt sich wieder jetzt sind wir wieder auf punkt 0, ja, und dann geht mal kommt die lustige wird auch wieder alles aus dem konzept bringen wow ja, das ist ja echt ein beschissener kampf ist denn ja dagegen machen irgendwie wir so, bis 55 anscheinend also, weiß nicht, was ich ja sonst machen soll ich komme wortwörtlich nicht weiter Der wird mich halt verarschen Okay, wir sind bei 82.000 80.000 kommen den kriegen war das war eine halbe ewigkeit aber beim ist mir so vor dass da alles teile abgelaufen Ich habe so das Gefühl, wir machen wieder irgendwie mehr Schaden. jetzt ja, noch keine mehr. Jetzt müssen wir uns noch mit den blöden Dinger genial ah. oh, nee. Junge, Ich drücke die ganze Zeit auf rechts, um mein Überlimit einzusetzen, aber er reift mich die ganze Zeit an. Ich komme nicht dazu. Wir kriegen den jetzt runter. doch für... irgendwie läuft jetzt Ich weiß nicht wieso. Ja, Haben wir irgendwie die ganze Zeit ja auf Dings rum, aber irgendwie kriegen wir den jetzt runter. Aber jetzt heilt er sich wieder. Ja. Ja, der Kampf ist echt verzweifelt. Gerade der erste kampf bisher und ich betont ich nicht machen so ist muss am leben bleiben sonst kriegen wir das hier nicht oh mein gott es ist er wieder auf 270.000 290.000 alter Ich will eigentlich ein bisschen weiterkommen in diesem Spiel heute. Aber so wie es aussieht, muss ich, mich ganz ehrlich irgendwie Pause machen. Und jetzt sind wir dabei 300.000, 500.000? ist jetzt mal gut. Ey, jetzt ist er wieder. Ja, okay. Boah, ey, das gibt's jetzt nicht, ey. Den Kampf kriege ich nicht. Ich kriege den nicht. schon wieder auf 320. Ich hatte den auf ich hatte ihn auf 220.000, Er hat sich schon wieder auf 330.000 hier hochgeheilt, ey. Das gibt's einfach nicht. Oh mein Gott, Ja, der ganze Schaden, den ich gerade gemacht habe, voll weit wieder. gibt es nicht. Na, komm, Gott, ich habe jetzt beim jetzt hier noch eine Stunde zu sitzen. Wir gehen die ganzen heil items aus. Ich habe nicht mehr, was habe ich? Ich habe keine Tränke des Lebens mehr. Ich habe einen Trank des Lebens, das schaffe ich nicht. Geht nicht. Ich habe schon alles Teiler benutzt. Ja, und hier hält das hier hoch. Und ja, keine Ahnung. Ich trainiere so ein paar Level. Und kommen dann noch mal wieder, weil das welches Level ist er? 54, Level 55. Weil das geht nicht. Das ist so ein frustrierender Kampf gerade, ne? Ich schaffe den nicht. Wow, ich bin sogar kaputt gegangen. Das habe ich noch nicht mal geplant jetzt. Ey. Hey ja du mich auch gut dann mache ich so eine kleine Trainingsanleihe welches Level bin ich ich bin 52 so wenn ich jeden so drei Level hochziehe dann wird hat ja wohl hoffentlich irgendwie gehen ne? dann werden wir ja wohl nicht irgendwas schaffen so wird wohl nichts mit weiterem aufnehmen hier und ja dann würde ich sagen äh, ich bedanke mich alles fürs zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wo wir dann den Typen noch mal versuchen werden und hoffentlich dann auch irgendwie aufs Brett legen können gut danke schön fürs Zuschauen und tschüss bis zur nächsten Folge